Olympia ist vorbei und die Olympioniken kommen nach Hause. Sogar die Paralympioniken trauen sich nach Hause. Die trauen sich wirklich nach Hause. Mit nur neun, neun Medaillen in der Tasche. Ich meine, da nie einer von denen, war, ich hätte mir in die Favelas einkortiert, weil ich nicht Handraut hätte. Neun Medaillen, mir zu auch so einer den damit die da hinfahren. Und dann kommen die nur mit neun Medaillen zurück. Die sie sich aber schauen, weil diese Behinderten-Sportler. Wirklich. Außerdem Sie sie sich ein Beispiel nehmen an den Nicht-Behinderten-Sportlern. Weil die haben... Die haben.. Na gut, ähm, ich gratuliere allen Sportlern, die ich bei Olympia teilgenommen habe.